So, heute machen wir den krönenden Abschluss dieser gute vorsätze -Reihe. und zwar geht es heute darum, wie du das vielleicht noch fehlende Puzzleteil findest, um deine Ziele nicht nur zu erreichen, sondern auch Spaß daran zu haben und dass du die Motivation auch in deinem Körper spürst und dadurch mit voller Energie es angehen kannst. Also viel Spaß! So, heute ist ein Mitmachvideo. Das heißt, du kannst dich direkt mal hinstellen, weil es geht ja darum, dass du was spürst jetzt gleich. Und zwar in deinem Körper. Nur da können wir spüren. Also stell dich mal gerade hin, breite mal die Arme aus. Atme tief ein und aus. Wie fühlt es sich dabei? Die meisten fühlen sich ziemlich gut dabei. Wir können eigentlich uns nur gut fühlen, wenn wir tief atmen und... So eine öffnende Haltung machen und da sehen wir direkt die Verbindung zwischen Körper und Geist. Die hängen immer zusammen, die haben immer eine direkte Verbindung. Das Gegenteil geht natürlich auch. Wenn ich mich so hinstelle, kann ich mich eigentlich nur scheiße fühlen. Also unsere Körperhaltung hat immer eine, einen direkten Einfluss auf unsere Stimmung, aber auch auf unsere Einstellung zum Leben. Darüber, wie wir Dinge auf einmal wahrnehmen. Ich kann sie so oder so wahrnehmen. Ganz spannendes Teil. Zweite, zweite Übung für dich. Setz dich mal hin an deinen Schreibtisch. So, Achte darauf, dass du nichts irgendwie auf dem Schreibtisch hast, was umfallen könnte. Also schon mal gar kein Glas. So, und jetzt drück mal zum einen von oben auf den Tisch runter, spür mal rein, was du dabei fühlst und dann mach das gleich mal gegenteilig. Das heißt, du drückst von unten auf den Tisch nach oben quasi. So ein bisschen Druck aufbauen einfach, brauchst du nicht anheben, Was spürst du dabei? Es gab eine Studie, die das tatsächlich untersucht hat, das heißt auch die Hirnströme untersucht hat, was in den Leuten passiert dabei. Und spannend dabei war, dass die Leute, wenn sie runtergedrückt haben, eher negative Emotionen wahrgenommen haben und als sie nach oben den Tisch angehoben haben, was Positives verspürt haben. Das heißt, unsere Stimmung ist nicht nur von Haltung abhängig, sondern sogar von Bewegung. Also eigentlich Dinge, die wir uns kaum vorstellen können, aber scheinbar funktioniert das. Und wenn wir das wissen jetzt, dann können wir das natürlich für uns zu Nutzen machen. Okay, jetzt bist du wieder dran. Such dir eine Haltung aus, die vielleicht auch so ein bisschen passt zu deinem Motto Ziel und dem Motto Spruch, was du hoffentlich schon entwickelt hast. Eine Haltung, die in dir das auslöst, diese Emotionen hervorruft so ein bisschen, die du für dein Ziel brauchst. Auch. Ich will dir ein kleines Beispiel geben. Bei mir war das Ziel gewesen, dass ich eine, ja, eine Lust, eine positive Energie spüre, für meine Selbstständigkeit, für zum Beispiel diese Videos auch. Das heißt, bevor ich das mache, gehe ich einfach hin und nehme eine Haltung ein. Die ist tatsächlich so ähnlich wie die, die wir vorhin hatten. Das heißt, ich gehe rein, öffne die Hände, atme tief und versuche mir dabei vorzustellen, wie von oben so eine Wärme, so vielleicht auch eine Sonne kommt, die mir Energie schenkt. Ich habe die Hände extra nach oben hin aufgedreht, weil das sorgt dafür, dass ich diese Energie besser spüre und die Energie, die ich dann habe, gebe ich dann einfach weiter an euch, an alle drumherum. Und da das auch andere wissen, dass es so funktioniert, wird es zum Beispiel bei der klassischen Meditationshaltung genauso verwendet. Also Leute, die eher Energie brauchen, öffnen die Arme auf ihren Schenkeln, andere wiederum, die so ein bisschen, ja eigentlich schon genug Energie gerade haben, die eher ein bisschen Ruhe brauchen, die drehen die Hände um, weil diese umgedrehte Handhaltung eher für was Entspannendes, für Ruhe sorgt letztlich in uns. So, jetzt natürlich die Frage, wie können wir diese Haltung, wenn du jetzt eine gefunden hast, wie können wir die für uns nutzen auch? Und da brauchst du zwei Dinge. Zum einen, wir brauchen so ein so Anker, an dem du dich immer festhalten kannst. Und das ist was für daheim, das heißt, wenn du für dich bist, für dich alleine, dass du für dich eine Haltung oder eine Bewegung entwickelst, die wieder das auslöst, was du haben willst. Ich will dir ein Beispiel geben, also es könnte, es kann auch meinetwegen komplett was Beknacktes sein, wo andere denken, der hat sie nicht mehr, aber du bist ja alleine, also kannst du was Beknacktes machen. Du kannst beispielsweise, wenn du so ein bisschen Energie haben willst und willst dann endlich loslegen mit deinem Vorhaben, dass du dir einmal kräftig auf, den, auf die Schenkel haust und sagst, auf geht's. Oder du haust dir einfach kräftig auf die Brust, wenn du ein Mann bist und sagst, so, let's go. Das sind Dinge, die, wie gesagt, auf Ausstehende komisch wirken, aber wenn es was bewirkt, wunderbar. Und du brauchst einen zweiten Anker. Das ist ein Anker, wenn du wieder umgeben bist von anderen Menschen. Weil da kannst du dir, oder willst es nicht unbedingt, äh, solche komischen Bewegungen machen wie vorher. Das muss dann was äh, Subtiles vielleicht sein kleines Beispiel dafür: Ich hatte eine Klientin im Coaching, die, ähm, die das Ziel hatte, auf einer großen Bühne zu singen vor einem großen Publikum. Und sie hatte passenderweise einen Ohrring, der in der Form eines Notenschlüssels war. Das heißt, immer wenn sie diese Energie spüren wollte und diese emotionale Lage kommen wollte, hat sie einfach hier so ein bisschen an diesem Notenschlüssel gerieben und schon war sie in dieser Stimmung drin. Siehst, das sind Dinge, die relativ leicht umzusetzen sind, wenn man was für sich gefunden hat und schon kommt man in diese Lage, in die man haben möchte, die man letztlich haben möchte. Oder als anderes Beispiel, du könntest, wenn dein Ziel ist, mehr auf deine innere Stimme zu hören, dass du einfach einen kurzen Griff mal an dein Herz bringst, um dann zu merken, okay, Herz pulsiert, ich höre mal auf mich. Das sind jetzt zwei kleine Beispiele. Also zusammengefasst, wir haben in dieser ganzen Videoreihe einiges gelernt, die wichtigsten Dinge jetzt nochmal für dich. Smart-Ziele, wie sie oft so hoch gepriesen werden, sind aus meiner Sicht nur kurzfristig wirksam. Sie geben kurz Motivation, bringen ein bisschen Plan rein, aber langfristig brauchst du eine größere Inspiration, sodass du auch dran bleibst. Diese Inspiration bekommst du durch drei Dinge. Und die haben wir in den letzten Videos angegangen. Einmal dein Mottobild dass du es verbildlichen kannst, dein Motto-Spruch, dass du auch so eine Art Mantra für dich findest und das, was wir heute hatten, einen Anker, an dem du dich festmachen kannst, sodass du immer wieder diese Emotionen auch auslösen kannst, quasi wie auf Knopfdruck oder auf Schnipsen. Und wenn du diese drei Dinge hast, dann heißt es jetzt eins für dich. Üben, üben, üben. Nimm dir mindestens mal vier Wochen, um das einzuüben, dass du es auch verinnerlichst und ich werde dir sagen, es wird nicht schwerer, das durchzuhalten, wie bei den meisten anderen Vorsätzen, sondern es wird immer leichter werden, weil du es immer tiefer in dir spürst und dieses Gefühl noch leichter hervorrufen kannst, während du dir am Anfang vielleicht etwas schwer tust. Und wenn du das geschafft hast, dann hast du schon, wenn du diese vier Wochen schon durchgehalten hast und es wird sich nicht als durchhalten anfühlen, weil es ja Spaß macht, dann hast du für dich schon eine neue Gewohnheit entwickelt und wir wissen, wie nützlich Gewohnheiten auch sein können und wie wirksam und machtvoll sie sind. Also ich wünsche dir auf jeden Fall jetzt viel Erfolg bei der Umsetzung. Wenn du noch weitere Fragen hast, dann schreib sie gerne unten in die Kommentare rein oder schreib mich an. Und ansonsten drück da unten die Glocke, damit du auch noch die weiteren Videos mitbekommst, weil ich werde da noch ein bisschen in die Details reingehen. Bin gespannt, was da kommt. Ansonsten verfolgt deine Träume, ich tue es auch. Ciao, ciao.